Also ich habe mir noch überlegt wegen Credit Suisse oder die Banken, die sind eigentlich gut positioniert grundsätzlich, äh, wenn die Zinsen steigen, dann, dann erhöhen sich wieder die äh, Renditen. Gleichzeitig ist Credit Suisse unglaublich günstig. Das ist genau das Gegenteil von Mayburger. Oder? Das ist ein, ein, ein großer Brand weltweit. Ähm, und... Äh, ist heute vermutlich bereits unter 20 Milliarden, also wirklich, wirklich günstig für so ein großes Unternehmen. Also erstens bin ich der Meinung, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wegen der Zinssituation den Banken einen Vorteil geben in der Zukunft. Und das zweite ist, in einer unsicheren Welt wird man wieder auf bekannte Werte zurückgehen wollen. Und das Dritte ist, die Aktie ist momentan so günstig wegen einer Schmierkampagne, die meines Erachtens relativ haltlos ist. Also die letzten Vorwürfe, die hier gemacht wurden, handeln sich vor, vor langer Zeit gemacht, wurden zu einem Zeitpunkt, wo man an das Bankgeheimnis geglaubt hat. Mindestens seit zehn Jahren ist das in der Schweiz weg und die Banken arbeiten ganz anders. Und jetzt wird ihnen vorgeworfen, dass sie vorher etwas gemacht haben, das heute jetzt nicht mehr geht. Und das, das ist, finde ich, ich weiß nicht genau, was da die Idee ist dahinter, aber relevant wäre es, wenn sich heute die heutigen Gesetz, gesetzlichen Grundlagen verletzen würden. Und das ist eindeutig nicht der Fall. Ich und habe da eine da Anfrage das, dazu. Ja, ja. Mein, und zwar also nicht zu dieser äh, geleakten Dokumenten, sondern diese, diese immer in den Raum gestellte Annahme, die, die eigentlich immer unwidersprochen bleibt. Aber ich habe kürzlich mit einem Freund darüber diskutiert und der sieht das ganz anders, ähm, nämlich dass man immer sagt, bei steigenden Zinsen profitieren die Banken. Und er sieht das ganz anders und sein Argument ist gar nicht so schlecht. Er sagt, die Banken machen ja oft eine, eine Fristentransformation mit den Geldern. Das heißt, die haben Kurzfristig Gelder von, von Tagesgeldkonten sparen, wie auch immer, und verleihen die auf 10 oder 15 Jahre für einen festgelegten Zinssatz, der im Augenblick natürlich äh, diese, diese Aktiva in den Bankbilanzen, die sind ja niedrig verzinst mit einem Prozent oder anderthalb in Deutschland äh, bei 15 Jahren mittlere Bonität des, des Schuldners. Und wenn jetzt aber die Zinsen steigen, dann haben Sie ja letztendlich ein Problem mit dieser frischen Transformation. Sie haben Ihre ausgeliehenen Gelder festgelegt und müssen jetzt den Sparern unter Umständen halt zwei oder drei Prozent über mittlere Frist zahlen. Dann machen Sie doch erst recht Verlust. Kann gut sein, ja. Sicher eine komplexe Sache. Wollte gerade zu Banken sagen, ich, ich kenne jetzt die Credit Suisse nicht als Kunde. Ich kenne die Deutsche Bank als Kunde und ähm, eben weil ich weiß, was die für Probleme haben. Oder ich mit mit der Deutschen Bank, <lacht> die die Aktien nicht kaufen. Also es ja. ist wirklich haarsträubend. Ne? Ich habe ähm, verschiedene Depots und ich habe. Eigentlich bei der Deutschen Bank habe ich mein Depot nur aus Bequemlichkeit, weil auch da in der Vergangenheit ein paar Sachen ganz gut gelaufen sind. Auch diese Quellsteuerrückerstattung aus der Schweiz, das lief immer wie geschmiert. Da haben sie jetzt eine Gebühr draufgesetzt von 50 Euro, wenn die das übernehmen. Und ich, ich kriege nach wie vor Papierpost von der Deutschen Bank. Äh, obwohl alle meine anderen mhm. Banken, die machen das alles komplett elektronisch. Ich habe auch bei der Deutschen Bank so und die haben auch ein elektronisches Postfach, aber da kommt halt nicht alles äh rein, weil sie irgendwie nicht in der Lage sind, da 100 Prozent umzustellen. Also die, ich weiß gar nicht, die tun hier ihre Gewinne ähm, an die Deutsche Post überweisen <lacht> in Form von Briefmarken. Deswegen <lacht> würde es mich mal interessieren bei Credit Suisse, wie gut die als Bank tatsächlich sind, mal unabhängig auch von ähm, Überlegungen, dass jetzt Zinsen wieder steigen und wie die sich da drin bewegen, ne? sondern die müssen ja auch gut sein, sonst macht es keinen Sinn. Dann haben die irgendwann keine Kunden. Ja, also eben, ich, ich, fand, ich, ich finde, die Credit Suisse macht gut. Finde, ich finde, die macht das gut. Also ich habe, für mich als Unternehmer hat sie eine Reihe von Dienstleistungen, die wirklich gut sind. Es ist aber natürlich äh, schwierig zu sagen, ob das jetzt ausreicht. Und es äh, ist überhaupt schwierig zu beurteilen, weil die Bank hat ja nicht nur Retail-Kunden wie mich, sondern sie hat auch, sie macht auch sehr viel im Bereich Investmentbanking, im Bereich Asset Management. Und äh, sie hat auch noch Private Banking für ganz reiche Kunden. Also das sie ist so breit, oder? Was ich, was ich vermute ist, dass sie einfach zu stark abgestraft ist momentan. Das ist, das ist so ein bisschen meine Überlegung dort für die Investition. Ja, ich sage so, dass die, die Banken sind halt eher schnell in den Medien oder und wenn da eine Geschichte, dann wird die natürlich immer ein bisschen breitgeschlagen. Ähm, wenn ich dazu, also hatte zu UBS und CS natürlich als Fahrkunde in der Vergangenheit ähm, Erfahrungen und da habe ich immer gemerkt, bei der UBS, ja, da bin ich immer ein bisschen besser gefahren ähm, als bei der CS. Aber wenn ich so zurückschaue, hat die CS doch recht viel Lehrgeld bezahlt, oder? Mit den verschiedenen Strategien, also als Finanzstrategie, wo wir sehen, dass also eine komplette Bruchlandung, ähm, dann glaube ich, dass die beiden, also sowohl UBS als auch ähm, die CS, sehr viel Lehrgeld bezahlt haben mit der ganzen, dass sie Invest im Investmentbanking expandieren möchten. Weil vorher waren die beiden Schweizer Banken top, was äh, Private Banking, äh, eben Vermögensverwaltung. Und ich glaube, da haben sich beide verwandt, oder? Weil sie da diese amerikanische ja, im Westen, wo man auch natürlich große Renditen holen kann, aber ich glaube, das hat unsere Banken schon sehr geschreckt, die letzten 15 Jahre. Ähm, aber ähm, ich hoffe, dass da äh, ein bisschen Umdenken kommt und sich die beiden, die CS und die UBS, wieder neu positionieren können. Ähm, wenn ich aber von den Renditen, also eben die, die Frage der Renditen, frage ich mich, ob... Wenn die Zinsen steigen, also der Inflationsdruck wird ja weiter erhöht durch den Krieg oder durch die ganzen, ob dann, wenn Zinsanstiege da sind, ob dann die Versicherer nicht noch etwas besser dastehen als ja. die Banken, das wäre ja. eine Überlegung. Ja. meine Überlegung. Eine Überzeugung auch, Luigi, das sehe ich genauso. Also bei den Banken ist das Problem auch, dass ihr Geschäftsmodell sich massiv ändert, oder? Mhm. Dass die Digitalisierung und, äh, und das äh, macht es für die Banken schon sehr schwierig. Oder das plötzlich neue Players, die, die sehr einfach Bankgeschäfte abblicken lassen und dann sind die alten Player mit ihren langsameren Prozessen sind einfach im Nachteil. Das ist sicher so. Also ich gebe schon viel weniger Geld der Bank als früher. Also heute wechsle ich über, ein, über Revolut wechsle ich meine. Bei Fremdwährungen, weil das einfach äh, doch jedes Mal etwa 500 bis 1000 Franken ist, die ich spare. oder? Also das lohnt sich da schnell nach Revoluten wieder zurück. Und das ist, ähm, ist schon schwierig, oder? Als, als Bank ist sie darauf angewiesen, dass sie diese Wechselkurse äh, finanzieren können. Also sicher nicht einfach. Also bei den Banken habe ich den Eindruck, dass es so ein bisschen ein äh, ein gefährlicher Es ist, ist, ist nicht einfach, dort in diesem Bereich zu sein.